Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danny Und meiner ist Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Ja. Und wir wissen nicht weiter. <lacht> es gibt zwei Wege zur Auswahl. Wir können jetzt gehen in Richtung Dino-Wüste. Oh, geil, ich mag dinus oder Richtung Märchenbuchland. Ich mag, mag die aber ich mag keine Märchen. Das ist zum Märchenbuchland gehen und da alles kaputt machen. Na, das, auch egal, das ist unser nächstes Ziel. Ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 15 Grenzeblumen. Ja, ja. Hier nimm. Bla, bla, bla. Ich will <lacht> Bla, bla, bla. bla, bla, bla. Glaub, zu <lacht> Was? Sauerei. Müssen wir gleich mal ändern. Danke. Es geht mir schon viel besser. Ja, ja. Mach auf die Kacke. Mach Herzlich willkommen. Lausche Mobile. Schon wieder ein Mobile-Level? Die Mobile, -Level? Mobile ja. <lacht> ja. <lacht> äh, okay. ja. Mal da ja. Oh, die sind teurer. 150, ja. ja 150 müssen. Ich kann es wagen. Oh. Nein, nein, nein. Hier nimmt unser Geld nehmt es, nimmt es alles. Aber ich habe schon gesehen, die gold ist dabei gewesen. Ja. <lacht> Flieger! Sterne! Jetzt wollen wir Fliegen mit Sternen. Mhm. Lila Springenblume. Kürbis. Der sieht aber gar gesund aus. <lacht> Blauer Eimer. Lila Blumenbeet. Schön. Gelbe Springblume. Schön. blumenbeet Das, ist das beste. monti oh. oh. Wir können mal unsere Outfits gehen. Ja, jetzt sollten wir uns mal ankleiden. Outfits sehen nicht nur cool aus, sie schützen sogar vor Schaden. Aber Vorsicht, sie halten oh. nur ein paar Treffern stand. Okay. Oh. mal interessant wäre ja, eigentlich nicht schlecht ne. hm. ich weiß nicht irgendwie fesseln sie mich nicht ja irgendwie waren die joschis irgendwie besser ein. ja Ach, aber hier dampflo ja tschüt, tschüt. Mm -mm. Okay. Nee, also ich brauche kein nämlich <lacht> auch keins Ich habe nichts, ausrüsten. Ja, ich habe nichts. Denn, denn wir sind Yoshis und wir sind nackt. Ich fasse, als würde ich gar nichts anhaben. Gar nichts anhaben. Gar nichts <lacht> anhaben. <lacht> Blöder sexy kleiner. <Fellas. lacht> okay. Nix. Alles war. Aber einer. Ja. Büro Moderne. Und, <lacht> und Poppe. Den und Erzfeinde. warum ist Papa dein Erzfeind? Ja, ich, ich habe mal einen Kampf verloren gegen die, Irgendwo, als ich mal Papa gemacht habe. mit Da hm. weiß man, was ich rede. Papa ist aber auch einer meiner Erzfeinde, weil ich schneide mich gerne daran. sich ja, an Papa, ah. <lacht> Papa zu schneiden, tut viel mehr weh als am Papier zu schneiden. Ja, weil ich habe nie am Pappel geschnitten. Das will ich so. Ich weiß, wovon ich rede. Ich äh. bin schon wieder tot, ne? Ja. <lacht> Und dann muss ich die auch noch rumtragen. Ey. Ah! Das hat aber nicht gehabt. Auch. Nein, das würde ich nicht tun. Ich hab dir damit einen Gefallen getan. Außer wie ich so voll tot noch dich <lacht> tragen muss. Und dann kann ich. Da habe ich natürlich gedacht so. Long live the King. Ich bin definitiv die Person, die gerade getragen hat. <lacht> Nein, auf damit. Ich wollte sie aber töten. Ah, okay, warte mal. Töten! Nur töten! Ja, aber bin ich los! Schnell! <lacht> oh, verdammt! Ah! Hier oh. weiter! Wir haben schon noch gefahren! Was, was? Was passiert? Was ist da passiert? Und ich sehe was im Hintergrund, ich habe was im Hintergrund gesehen. Ja, da flattert was im Hintergrund, aber wir müssen da hoch. Weiter, weiter. Oh Gott, ja, ich glaube. Was ist das denn für, das denn für einer? Eine Dosenreihe? Das war eine Dose? I love money. Hey, grüner Yoshi. Nope. Wie geht es Ihnen? Gut. Müssen jetzt die Frage selbst? Aber oh ja, ich gebe Klatsche. Klatscher. Ich auch. Warte, komm mal her. <lacht> ja, warte. Hi <High> five. Ja, <lacht> yeah. five. Hi five. Alter. Ja, weil die da Das ist ein Scheigei. ist kein Scheigei. Das ist ein Flygei. Die sehen doch alle, verdammt. Die sehen doch alle gleich aus. das sagen? <lacht> ich weiß, was ich gedacht habe. Und das ist das, was gesagt habe. musst du sterben. Auf dass sich der nächste Flygei holt. Nein! Shit. Oh Gott. Los, trag mich. Ja, ist gut. Ich bin der König! Da ist was. Aber ich. Ich wusste es. Ja, Wat? Was the what? what the fuck? Was er dann? Ah, ich weiß, es sind diese Wolkenviecher. Sie können unmöglich all diesen Zungen ausweichen. hat wir gehen nicht kaputt, euch. Also. Muss auf die Dosen machen. Da da was. Au. Ah. Hände, hätte klappen können. So. Was? Da ist da was Ja, she. Ah, okay. Das war gut versteckt. Ja, ja, ich hab dich gesehen, Schangei. Oh, the yeah. world. The world. Yeah. Nein. Meer Herz. Erst. Ja. muss ich sagen, dass die Level verdammt lang sind. Ja. Hätte es nicht auch. Ja. Alter, guck in den Mond dann, ey. Sieht wohl derpy aus. Oh, kann man gar nicht mehr. Sag da weg mal runter. Da, ah, sehe was. Ich habe blickt. Hollen. Geh mal auf die andere Seite. Oh, ich dachte, da kam man rein. Nein. Nein. Schenk, da unten links. Oh. Ah. Äh, jetzt war die Sonne aus dem Weg. Dieses Versteck. Alter, da, Alter da also, das hast einer. manchmal da haben wollte, Ah! Kommt er kam aus dem nichts. Nichts. Äh, aber jetzt nicht weiter. Nein. Oh gut. Okay. Du bist nicht gestorben, ey, hast du ein Glück. Ich wollte noch als letztes um so mein Ei werfen. Nee, nicht in die Fresswitzage ja. 20. Aber wie sehr hineingekommen? Hineingekommen. Nee, oh, ich brauche. nom nom nom nom nom, nom, nom, nom, nom, nom. Was? Hast du ihn gesehen? Ja. Ah. Dose. Nimm das Dose. Warum stehst du uns in meinem Weg? Gut nach. Kann man nicht von unten? mal Bestimmt aber. Also What? Hmm. Huh. Ah. Nein. Goodbye. Ah. <laughs> Goodbye. Goodbye, Decke der Welt. Das ist die Decke zur Welt. Ja. Ja. So, kommt man da hoch. Ja. Ah! ich komme immer <lacht> völlig schnell aus dem Nichts. Ja, Angriff aus dem Hinterhalt halt. Okay oh oh oh Yeah, man. Okay. <laughs> oh. Bisschen ich mal rechts. Oh. Ah, was? Ja. <hums> oh, was? Aber ja, knapp ja am wasser so einfach so mitnehmen nichts weiß ich nicht weil ich es wollte hm. dieser mond ey, der sieht so scheiße aus er ist ein bisschen unzufrieden mit seinem leben ben, ben. Ah! Oh, das war knapp What? Yay! haben alles? Ich glaube ja, außer Herzen. Ja, außer Herzen. Jo, so Herzen. wir geschafft. Halbwegs perfekt. Ja. Oh, ja, jetzt ist es jetzt nicht so schlimm aufs Spiel. Nee, das, das ist wirklich leichter. Warte mal hier. Ja. Schnuffel, Schlaraffenland. Ja. Minuten, also, das schaffen wir noch. Hoffentlich. Ja, hoffe ich. Das also wieder ein Schnuffel-Level. Oh Gott. Warum hassen wir diesen? Warum hassen wir diesen? Hund ich habe so das Gefühl, du hast den nicht gehasst, aber weil ich den so gehasst habe, hast du ihn jetzt auch irgendwie. Ich habe den damals schon gehasst. Okay. Vor allen Dingen joshis Yoshi's island weil er so scheiße ist. Ah, was, was ist das, das denn? Brot. Nom nom nom nom nom. Der müsste erst eines yoshis <lacht> Ja. Weil es aus wie diese Burger äh, von SpongeBob. Äh, sind Makronen. Sind makron es sind bunte Burger. Und so bunte Burger. Alter, ist der fett? Nein. Oh. Hat er gerade Milchschnitte hochgehoben? Kühler Mischnitte. Geile Mischnitte. Huh! Nur. Ich geh mal vier Eier. Fünf, sechs. Ganz. Ich okay, geh mal sechs Eier. Ich habe keine Eier. Sehen? Schnappschuss gesehen? Ja. Einfach die Münze weggebracht. Gut. Und... Ja. Hey. Mal sehen, ob er laufen kann. Was ist denn das? Meine hat versucht, aber die ist nicht. Essen. Ja. Oh, wir gucken, wenn ich auf die drauf bringe. Oh. Uh. Oh. oh. Ah. Oh, <lacht> Mann, ich hätte diese ganzen Mische ich die Augen gegessen. Domino Day? Ah. Was ist das? Hm. Ah. Right. Ah. Okay. Wir sind aber mal um nichts gekommen. Alter. Blauen Glasur. Vielleicht mal einen Rausbrunnen. Dann muss ich mal eine Stunde warten, bis die getrocknet sind. Du so sie du essen kannst. Ja. Dann muss mal eine Stunde liegen lassen und warten. Hm. Erzähle ich die wie du. <lacht> Ich weiß ja schon, dass du teilweise ein bisschen krank bist, aber trotzdem. Das ist unfassbar. Ey, komm mit der Blume rein. Komm zurück. Er wollte mit der Blume ab. Ich kann das wagen. Alter. Alter dieses die, die Mir gestorben Ja, ich bin dagegen mit, gegen das wenn dagegen gegen Dinge knallt. dagegen gerannt also. nehme in sicheren Luft weg. Ich sicheren Luftweg. Ja. ich trau den nicht es ist nun und darf man nicht vertrauen habe ich so gewusst besser die Feinde direkt irgendwie zu Eiern werden ja Das ist handlicher ja. ist ein Geschenk dann mache es auch habe ich mit einem Ei Ein Ei, ja. also keine Ei äh, ja, hier. da da sind ganz viele brote nicht alle auf einmal essen! Okay. Weil wir erstmal die Münzen da einsammeln. Und jetzt können wir die ganze Brote aufessen. Ah, da. Oh. Nice. Wo ist der Hund? Oh Gott! Aber gut, Wer frisst da wahrscheinlich. Ich ja. <lacht> oh. ja hab' einen Ja. Auch. Das hat er gesehen. Scheiße, habe ich platt gewalzt, ey. Oh Gott. Oh. Oh! Brot hat mir wehgetan. Wie kann er sagen? Nein. No. Oh, ein Fat Guy. Dann nennt man Gummy Guy, glaube ich. Fat Guy. <lacht> fat Guy. Thick Guy. Ah, was? What? What? Was? <lacht> <Fake>. Nicht <fake>. thick. <lacht> Weiß nicht. Tick. <lacht> wird irgendwie geschrieben Nein, es wird TH in Tatsächlich. Wir eignen uns darauf, dass er einfach nur breit ist. Äh. Äh. Nein! Nein! Nein! Jetzt macht den anderen auch platt. <lacht> einfach, einfach kompletter Stillstand. Ey. Nein. Nein. Was denn? Da ist der Hund. Oh Mann. Oh nein. Geh weg, Hund. Oh. Auf auf und, auf, und. auf und davon! Auf und davon! Folge diesen Blau lecken! und hat einfach umgehauen. Aha! Bin ich? ich noch? Bin ich tot? Ist der Hund? Da ist der Hund. Ah. Ich bin von dir runtergefallen. Ich kannst du echt nicht trauen, ey. Ja, man. Aber wir haben alles gut. Geile Sache. Auf ins Ziel. Oh, nein oh. ich wurde noch getroffen ja aber egal du hast ja 20 gehabt Einfach ah. mit dem hund durch das brot <lacht> gesprungen. Ich, hätte ja. gedacht, dass ich so weit mal sagen will. du bist durch bernd das brot gesprungen ja, ja da hatte gedacht Mist. es war wieder einer dieser tage wo alles ziemlich deprimierend ist es hat nicht eine schöne Ansicht. Ja. Einfach alles. Ja. Wie viele Minuten haben wir? 27. Schon wieder 27. Dann wird es mal Zeit wie wieder mal Schluss zu machen und dann geht's ab äh, zum nächsten Level, eile mit Seilen. Ja. Dann sage ich mal dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zur nächsten Folge. Ciao.